Endlich! Heiliger Abend! <lacht> <Geh> mit, <jo. lacht> Ruhe und Besinnlichkeit und das Jahr ist Arbeit aus. Zum Glück, das nächste wird sicher besser. Es, es kann ja nur mehr besser werden, wenn's glaubst. Also das Jahr 2020 war ja sowas von bescheiden, findest du nicht auch? Äh, Hofer, oder? was ist denn das mit dir? Das Jahr 2021 wird noch viel als alles zuvor. Die Hofer, jetzt schleicht dich mit deinen negativen Wollen, ich brauch das heute wirklich nicht. Weißt? Ich will Weihnachten genießen und ein lässiges Silvester nehmen. Also reiß dich zusammen, du Grandegel, du Grauslicher. Ich will, dass du das vorliest. Aber Hofer, das ist ja Weihnachtsgeschichte. Du hast ja doch am wagenkern. Lies! Ein Schaf wird kommen. Eine kurze Weihnachtsgeschichte. Es war einst ein Schaf unschuldig wie ein Lamm. Es lebte vor sich hin und freute sich des Lebens. Doch eines Nachts bekam das Schaf Besuch. Ein Geist erschien ihm und sagte, Kind, ich suchte dich. In einem Autoverkäufer glaubte ich, dich zu finden, und doch führte mich erst dieser Irrweg zu dir. Nacht für Nacht kehrte der Geist wieder, und Nacht für Nacht hörte das Lamm seine Botschaft. Ich, ich, ich! Und langsam drang der unbändige Geist des großen Ichs in das Schaf ein und bemächtigte sich seiner Gedanken. Und statt sich weiter mit Autos, Bubok und Schwiegermuttergeld zu beschäftigen, wendete sich das neue, zu junge, zu schöne und zu intelligente Schaf der Versicherung zu, um schließlich die Neidgesellschaft weiterhin zu nähren und die sozialen Unterschiede auch weiter zu vergrößern. Auf seinem Weg begegneten dem Schaf gar wunderliche Tiere, die ihm unterstützend zur Hand gingen. So war da zum Beispiel ein lustiger blauer Affe, der gern in der Sonne lag und Unmengen an süßen Ochsenhoden mit hochprozentigem Kartoffelwasser zu sich nahm. Oder ein grummeliger grüner Grunzochse, der sich oft in der Sprache des gegorenen Traubensafts verlor. Alle halfen sie mit, dem Schaf mit aller Kraft bei der Umsetzung seiner christlich-neoliberalen Pläne nicht im Wege zu stehen. Jeder Einzelne leistet seinen Beitrag, wie es sich eben in einer Leistungsgesellschaft so geziemt. Doch bald taucht ein fürchterliches Ungemach am türkisenen Horizont des Schafs auf. Ein grauenerregendes Monster erwachte im Land des Lächelns zum Leben und bahnte sich seinen Weg über Ischkel in die Welt. Todbringend und unberechenbar. Auf seinem unerbittlichen Beutezug blieben nur greinende und wehklagende Menschen zurück, sofern sie den hässlichen Anblick des gnadenlosen Untiers nicht mit dem Leben bezahlten. Das Schaf verfiel in Panik. Seine Agenda war gefährdet, seine Popularität geriet ins Wanken. Unter seiner weißen Wolle sahen die Menschen ein graues Fell hervorlugen. Auch änderte sich der Ton des Schafes. Aus dem friedfertigen Blöken wurde ein durch Mark und Beingehendes animalisches Geheul. Bald würde die wahre Natur des Schafs zutage treten und die Zeichen kündeten von etwas Unheilvollem, alles Lebende hetzend und jagend. Dann passierte das Weihnachtswunder. Ritter Farmer eilte dem Schaf zu Hilfe. Furchtlos trat er der gekrönten Bestie aus fremdem Lande mit seiner spitzen Lanze entgegen. Das Schaf begann daraufhin bald wieder zu blöken und zeigte allen seine weiß-weiße Wolle. Das Geheul ward nicht mehr gehört und die grauen Flecken auf dem Fell des Schafes bald vergessen. Doch das Schaf wusste, das folgende Jahr würde sein Jahr. Es würde seine Welt so gestalten, dass endlich der Wolf, der das Schaf war, die Herrschaft übernehmen konnte und alle zu leistungsorientierten Wölfen machen. Das Wort war eine komische Geschichte. Was will das, Hasen? <lacht> Vor Weihnachten und Prosit 2021. Toi, toi, toi. Oh. <laughs>